Ja, und äh, woher wusstest du, dass man jetzt hier Lampen recyceln kann? Da gibt es eine Internetseite, guck mal hier, ah. unter sammelstellensuche.de. Dann gibst du hier oben einfach deine Postleitzahl oder deinen Wohnort ein und dann findest du alle Händler und Recyclinghöfe, wo du deine alten Lampen abgeben kannst. So easy. Also ich meine, ich war mir noch nicht mal sicher, dass man Lampen überhaupt recyceln kann oder, oder muss. Ja, unbedingt muss. Von jeder alten Lampe kann man bis zu 90 der Bestandteile recyceln. Ja, du darfst also auf keinen Fall deine alten LEDs oder Energiesparlampen einfach so in den normalen Hausmüll schmeißen. Nee, du musst unbedingt zu so einer Sammelstelle fahren und in die Lampe einfach so in eine Sammelbox legen. Und Sehr gut.